Das zweite Modul des betrieblichen Rechnungswesens stellt die Kosten- und Leistungsrechnung, kurz KLR, dar. Die Kosten- und Leistungsrechnung, KLR, bildet Werkströme innerhalb des Unternehmens in Zahlen ab. Sie ist das interne Rechnungswesen. Die Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt neben produktbezogenen Informationen Selbstkosten, Stückgewinn oder Verkaufspreis auch zeitraumbezogene Größen, Umsatzgröße oder Betriebsergebnis innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums, zum Beispiel innerhalb eines Monats. Die Kosten- und Leistungsrechnung dient der Kontrolle und Steuerung betrieblichen Geschehens.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 Wertzuwachs in einer Periode darstellt. Das dritte Modul des betrieblichen Rechnungswesens stellt die Betriebsstatistik dar. Die betriebliche Statistik ist grundsätzlich ein Teilbereich der deskriptiven beschreibenden Statistik. Vereinfacht könnte man die Betriebsstatistik auch als Datengenerator und Datenlieferant für die übrigen drei Module bezeichnen.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 die Investitionsplanung, die Kostenplanung sowie die Personalplanung. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die Teilbereiche des Rechnungswesens ausführlich erklärt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Trat finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.